Jetzt kommt so ein Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man im Hero Training schon sehr gut und sehr schnell XP bekommen Ich würde sagen, starten wir rein. Aber bevor wir rein starten, möchte ich das Geschenk öffnen und mich für die 100 Abonnenten bedanken. Es ist glaube ich jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her und wir haben die 100 Abonnenten geknackt, öffnen. Nehmen wir einfach mal dieses Geschenk und schauen, was ich dahinter wird Dafür möchte ich mich riesig bedanken, dass Sie die 100 Abonnenten geknackt haben. Das ist wirklich mega nice und es ist ein Schaukelarmer Junior Emote. Das ist krass. Okay. Dann machen wir den einfach und würde ich sagen, gehen wir ihn gleich zu uns rein. Äh zum Item Shop. Das ist jetzt komisch. also jetzt ist sie wieder gerade so bereit oder wie gesagt gehen wir uns gleich an unseren Spind da vor kurzem halten und da haben wir ihn schon zu vor kurzem halten und jetzt haben wir noch. Da können wir natürlich auch gleich reinschalten. Und da würde ich sagen, bis gleich. Und wir sind drinnen in Game. Die anderen kämpfen wahrscheinlich schon. Aber ich würde sagen, suchen schnell, suchen uns einfach mal schnell die Waffen aus. Schon krass. Hm, nehmen wir einfach mal. Ja. Pumpgun kann nehmen wir mit und wir nehmen das Scar mit. Das ist auf jeden Fall sehr sehr krass. So, wir schnell auf die Waffen. Und wir suchen doch gleich den es Sold aus. Und es geht los. Ja, oh, es ist ein. Was ist jetzt mit Bauen? Arm mit Arm bin ich sehr schlecht. Wir haben gerade und schauen, ob wir das mit den Kanaten mehr verschaffen. Und mit den Rocket. Wir haben jemanden getroffen. Ja, der eine da, der kämpft das so. Der hinterher so raus macht. Schieß einfach weiter so rein. Meute. Wir sind hier im Alpha. Oh, Wo sind, Wer ist das nicht? Ich treffe ihn doch, oder? Als ja, sicher. Okay, das war jetzt komisch Da, Das sind welche, die... Oh, einer. Aber da? Ja. Ja. Das war gut, jetzt hier, Armeen. Das ist jetzt krass. Digga, Fischi, geh aus Weg! Fischi hat genervt. ja. Alles Fischi schuld. Ja, okay. Der wirft nimmt mit Granaten, das ist gut. Oh, ich will, Joachim, ich will wieder Schuss geschossen Okay, einer, Fischi, okay. Fisch ist gehabt, aber wir haben ihn zumindest, sie. Keine Ahnung, er zählt. Keine Ahnung. Nein, der Fisch hielt sich voll. Ehrenloser Fisch. Okay, so jetzt brauche ich ihn wieder. Bam! Dann nächste Kills. Haben. Wir haben hier jetzt mittlerweile schon 7 Kills. Na, Ab abstauber, ehrenlos. Schon in der oder? Bam. Der trillt so in der Ecke und denkt man, pfff... Okay. Krass. Boah, maybe. Krass und so, Männer. Der hat sich selbst geboxt. Bam! Ja moin! Die, die beiden bleiben einfach so umstehen und denken, es werde ich gesniped vom Sniper-Profi. Ich bin das Sniper perfekt. Boah, okay. Na, der kommt jetzt einfach los. In Gewehr. Als Jetzt kann man. Der, der 5 ist aber. Lass also, ich habe ihn abgeschafft, leider. Unabsichtlich, wenn ich das ein bisschen verloren Ich wieder da, Fischi. Ja man. Ich hab gedacht ich bin tot, hab schon die Hände weggelassen und dann plötzlich bin ich noch nicht tot und dann kann ich ihn killen, egal. Einfach. Das ist yeah, Das ist super krass, eben. Der Granatenwerfer der Ware <lacht> der wahre Granatenwerfer. Wir sind leider im 2 aber trotzdem war es eine erfolgreiche Runde. Aber will ich sagen, da die Runde so erfolgreich war, können wir gleich die nächste Runde starten. Dann sehen wir uns in der nächsten. Bis gleich. Und wir sind hier angekommen und warten jetzt. Und ich würde sagen überspringen wir schnell die Zeit, beziehungsweise die vor. So nennt es. Okay, jetzt sind wir wieder keiner, oder? Leicht. Ja, Na ich, ich wurde markiert. Ja, aber zwei Kills und ich bin einmal da gespannt. Das ist positiv. Das ist positiv. Ist und so lustig. Boah, das ist krass. Ich bin nicht weg. Holen wir uns einen in den nächsten Hier ist unser ganzes Team einfach versammelt das sehe ich doch etwas Und dann nächste Das ist unser Mit dem Rocket gehen wir jetzt mal vor und dann nehmen wir es die Pumpgun So ist es nicht, glaube ich, ein bisschen intelligenter. Hm. Ich freue mich selbst in die Luft. Das war nicht so geplant. Wie geplant hat gut funktioniert Aber wir nehmen keinen Track Block, weil ich verschiss da mit dem no, ich habe mir so viel Schaden gegeben Das war sehr gut Na, no, ich treffe ihn, der trifft mich aber ich bin kaputt. Ja, sehr intelligent. der springt. Er geht einfach direkt ins Und wir sind oben. Auch okay, das keiner. Ist da einer da hinten? Nein, das ist einfach das rote Fahrzeug. Okay, not gut. Ich wusste, dass er mir aufgestaut wird. Das ist so was unklar. Das war 140. Diab. <lacht> <lacht> <lacht> man ja die viel besser sich ist dieses ja 8 kills ich beschwere mich nicht das ist schon eine gute runde ich glaube es sind weniger gestorben als wir kills gemacht haben Allerdings, wenn man auf einen geht, der andere, der tötet ihn. Ah. Er hat sich selbst in die Luft gehauen. So ein Ehrenmann. Ich, das los. So. ich wette, rechts ist Ja, halt gesagt. Ach, wie viel sind? Zwei. Probieren wir mal das Ding. Boah, Digga, das ist stark. Ich denke, das jetzt wie immer. Das ist so gut für stark. So, eigentlich. Boah, der jetzt wird zwei Rocket hits kassiert. Das schmeckt. Für mich natürlich. Geiler Rocket. -Hits. Zwei, äh, die Zwei, die Drei-Smasch sind, aber das ist krass Team. Dieses Ding, wonnt, das, ist, das ist überhaupt. Wenn es so geht, kannst du es halt nicht. das noch? Das ist Krass. Oh, das ist ein Doppelkill. Doppelkill. Oh, zum Schluss noch einen. Ah, wie dem ganze. Unser Team hat ganz genau 100. Das war ein krankes Match und ich möchte mich mal bedanken für die 100, aber nicht. Das ist mega krass und dann möchte ich noch an dieser Stelle sagen, Ciao Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, Ciao.